Guten Abend, heute ist der 22. April und es geht heute um den Marc Abheiden, über den Freifarm in der Vergangenheit ja schon auch sehr intensiv berichtet hat. Marc hat den Kontakt zu zwei Kindern, zwei, seine zwei Kinder verloren, seinen siebenjährigen Sohn und seine vierjährige Tochter. Ausgangspunkt ist zunächst mal ein Rechtsstreit, über den wir sehr intensiv schon berichtet haben, am Amtsgericht in Hamburg-Altona. Da hat hier die Richterin Kirsten Dauch entschieden. Und ähm, da auf, an dieses Verfahren hat sich dann noch die Mutter vom Sohn mit drangehängt und ähm, hat auch dafür gesorgt am Amtsgericht in Elmshorn, dass hier der Sohn auch gegenwärtig seinen Vater nicht mehr sehen darf. Das sind alles sehr dramatische Einschnitte. Und ähm, vor dem Hintergrund meine erste Frage, Marc, wie geht es dir mit diesen Einschlägen, mit diesen Nackenschlägen, die du hier in den letzten sechs Wochen hast erdulden müssen. Ja, also dass meine Kinder nicht mehr da sind, dass beide auf willkürliche Art und Weise einfach keinen Kontakt mehr mit mir haben dürfen, damit geht es mir furchtbar schlecht. Und das tut mir verdammt weh. Ja. Ähm, ich sehe überhaupt eigentlich gar keinen Grund, warum das äh, so gekommen ist. Und ähm, ja, ich bin eigentlich fassungslos. Gesundheitlich geht es mir gut. Soweit den Umständen entsprechend. Ich würde sagen, ist alles soweit in Ordnung. Ähm, ja, das Einzige ist halt der Schmerz, der Trennungsschmerz zu den Kindern. Das, ich weiß nicht, was mit den Kindern ist. Ich habe sie jetzt die ganze Zeit nicht gesehen. Sie werden mir komplett vorenthalten. Kein Kontakt, keine, kein ans Telefon gehen der Mütter und ähm, ja keine Auskunft, wie es den Kindern geht, also eigentlich komplett Verweigerung. Ich würde sagen, ja, die haben jetzt beide die Oberhand, die Macht, so fühl, also so fühle ich mich gerade, dass sie einfach die Macht haben wollten und ähm, ja das Gericht einfach gemacht hat, was was sie wollten ohne mich anzuhören, ohne zu gucken, wer bin ich überhaupt? Ich bin fassungslos darüber. Also, dass irgendwer irgendwas schreiben kann und dann ähm, ja, werden einem als erste Maß oder als erste Instanz gleich die Kinder weggenommen. Der Umgang, Puff, Feierabend. Mhm. Wir haben also, heute Abend auch noch den Dr. Wolfgang Ganz. Hallo, guten Abend, Wolfgang. Nein. Mit ähm, eingeladen gehabt, ähm, um auch äh, diese ganze Situation auch ein Stück weit vor dem Hintergrund der psychologischen Situation und dieser Psychodynamik, die hier stattfindet, auch nochmal ein Stück weit zu erörtern. Wolfgang, du hast hier ähm, schon frühzeitig auch ähm, Einblick bekommen in äh, die Entwicklungen ähm, wie oft sind dir vergleichbare Fälle in deiner beruflichen Praxis ähm, hier mal äh, zur Kenntnis gegeben worden? Also äh, ich bin ja so seit einiger Zeit für Freifam tätig und erlebe in der jetzigen Zeit äh, ähnliche Fälle aus meiner Vergangenheit. Ich war ja mal äh, im Gesundheitsamt, da kann ich mich erinnern, dass mir mal ein Kind vorgestellt wurde. Das wurde sofort aus einem Haushalt rausgenommen. Das konnte ich im Grund verstehen. Da habe ich auch mein Einverständnis damals als äh, Amtsarzt gegeben. Das Kind war hier und es machte dann, also sehr schweigsam, hat überhaupt nichts gesagt. Und als ich auf das Kind äh, so zuging, da machte es also Schiss in die Hose und es stank fürchterlich. Und dann sehe ich, also mit so einem Kind, das so reagiert, werden Eltern normalerweise nicht fertig. Und dann habe ich so mein Einverständnis gegeben, dass das Kind äh, anderweitig umgebracht nicht un untergebracht wird. Mhm. Und das ist so nicht der richtige Ausdruck. Jo, und wie schätzt du jetzt aktuell die Situation vom Mark ein? Ähm, du hast auch schon sehr zeitnah, sehr intensiv mit Marc gearbeitet. Wie schätzt du da diese Situation aktuell ein? Also lass mich erstmal mal kurz in die Vergangenheit gehen, und zwar in, das, in die Zeit, also in die jüdische Zeit vor Christus. Da gab es ja König Salomon, der so ein Problem mit zwei Frauen hatte. Nicht? Die haben sich um ein Kind gestritten. Und äh, er hat dann die beiden Frauen kommen lassen und hat dann gesagt: Ja, wie ist es denn? Äh, was wollen wir dann tun? Und äh, beide Frauen bestanden im Grunde genommen darauf, dieses Kind zu haben, haben zu wollen. Und dann sagte er: Okay, das können wir machen, wir schneiden es einfach in die Hälfte. Jeder kriegt die Hälfte. Daraufhin sagte die eine Frau ja und die andere Frau sagte nein. Also. Äh, König Salomon war offensichtlich ein weiser Mann und hat äh, beide zu einem Gespräch gebeten, hat auf diese Art und Weise äh, heraus versuch, ha, versucht herauszufinden, wer ist der bessere Erzieher oder die bessere Mutter. Und hat dann das Kind der besseren Mutter gegeben, nämlich diejenige, die gesagt hat, das Kind bleibt ganz. Dieses habe ich vermisst bei der Auseinandersetzung. Und jetzt auch von der Richterin, das hätte ich erwartet, dass zumindest bei so Entscheidungen kurzfristig jemand eingestellt wird und zwar beide Partner, dass man darüber diskutiert, bevor man solche harten Entscheidungen treffen, trifft, die aus meiner Sicht auch äh, emotional überhaupt nicht vernünftig laufen, sondern emotional panikgesteuert sind. Mhm. Ich meine, ähm, es geht jetzt aktuell weiter. Der, Im ersten Schritt war das so, die Richterin Daug hat äh, dem Markt äh, äh, den Umgang äh, letztendlich gestrichen. Ähm, auf der einen Seite, ähm, kurze Zeit später, hat dann hier der Richter Arndt ihm auch noch das Aufenthaltsbestimmungsrecht ähm, entzogen. Zwischenzeitlich ähm, hat Mark hier... Ähm, Ablehnungsanträge ausgebracht und hat auch noch ähm, die Richterin aufgefordert, diese Entscheidung zurückzunehmen. Es gibt hier das Institut der unaufschiebbaren Handlung. Ein, eine Richterin, äh, die letztlich abgelehnt ist, ist trotzdem verpflichtet, die Dinge noch vorzunehmen. Ähm, die einfach eilbedürftig sind. Mark hat hier den Antrag gestellt, dass die ursprüngliche Entscheidung aufgehoben wird und dass er wieder Umgang mit seinen Kindern hat oder mit seinen, äh, seiner Tochter zunächst mal. Das betrifft ja alles die Richterin Daug am Amtsgericht in Hamburg-Altona. Ähm, da hat es jetzt äh, im Anfang letzter Woche ist dann Beschluss zugestellt worden dass Marc seine Tochter jetzt im begleiteten Umgang sehen darf. Ähm, wir werden darüber auch demnächst noch mal umfangreich berichten. Ähm, wir hatten jetzt ja auch einen sehr langen Bericht diesbezüglich ähm, auf der Website von Freifarm. Ähm, ja, ist es für dich nachvollziehbar, Marc, dass hier ähm, eine Richterin dir erstmal quasi den Umgang komplett abschneidet, ähm, dann irgendwann mal sagt, naja, äh, Wechselmodell ist schon weiterhin noch gegeben, aber ähm, aktuell eine Kindeswohlgefährdung kann ich nicht ausschließen. Und vor dem Hintergrund muss der Vater, der vorher das Kind im Wechselmodell betreut hat, äh, jetzt auf einmal in den begleiteten Umgang. Wirst du den Umgang wahrnehmen, beziehungsweise wie fühlt sich das für dich an? Ja, das ist äh, erniedrigend. Absolut erniedrigend, absolut, ähm, ja, das fühlt sich einfach nicht richtig an. Und es fühlt sich auch nicht so an, als ob dann, als der eine ist der gute Elternteil, der kann das Kind über Tage und Wochen bei sich behalten und der andere muss dann betteln, dass er irgendwie vielleicht mal ein bisschen Zeit mit seinem Kind verbringen darf. Ähm, ich kann es nicht nachvollziehen, es ist für mich auch nicht kindgerecht und es ist auch nicht für, für meine Tochter irgendwo in irgendeiner Form ähm, tragbar. Also sie ist die ganze Zeit von uns beiden betreut worden. Ähm, wir hatten einen freien Umgang miteinander und ähm, dann ist es einfach so, die, die Frage, die sich mir stellt, es ist ein Elternteil verletzt und ihm passt irgendwas nicht mehr mit dem anderen? weil er nicht mehr zurückkommt oder weil er in irgendwie in irgendeiner Form, ich kann es ja nicht nachvollziehen, es ist auf einmal, bumm, ich, es wurde vorher noch gesagt, ich liebe dich, komm zurück, komm, mach dies und mach das. Ich habe gesagt, nein, ich möchte ich möchte einfach für mich mit meinen Kindern, also mit unseren Kindern und die dann einfach die Zeit verbringen, wir können gerne noch Freunde bleiben, aber es geht halt einfach so nicht mehr. Und dann, ähm, ja, ich habe sie zum Ballett gebracht, wir ja, sie zum Federtreff, ähm, genauso wie mein Sohn, genau das gleiche. Ich habe auch ihn ja immer die Woche da gehabt. Wir haben dann unsere Zeit miteinander verbracht. Und ich wollte es eigentlich ganz locker gestalten und dass die Kleine quasi auch mal frei entscheiden kann, ob sie mal eine Nacht länger bleibt oder dann mal eine Nacht länger bleibt, Mama bleibt. Es wäre überhaupt gar kein Problem gewesen. Aber jetzt ist Einmal mit der Sense alles abgehauen worden und hinterher sagt mir jemand, ja, also wir können ja jetzt über alles reden. Erstmal erst alles platt machen, erstmal die Bombe platzen lassen, dass alle kaputt gehen da dran und dann kann man hinterher reden. Ich, also ich kann es ich nicht nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, ob das 2023 die richtige Maßgabe ist, so mit Menschen umzugehen. Und vor allen Dingen in Familiengericht in, mit Kindern. Die Kinder sind nachher die Leidtragenden. Die Erwachsenen, die können irgendwann, die können weiterleben. Aber die Kinder, die haben ihr ganzes Leben noch vor sich. Und ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Weil die Frage ist, was wirft man mir vor? Man wirft mir vor eine Auseinandersetzung mit einem Erwachsenen. Das wirft man mir vor. Die auf äh, einer. Ja. Ich denke, es geht um Emotionen. Ja. Emotionen sind seit Jahrtausenden immer gleich. Und ich denke, wir sollten mal die Emotionen unterscheiden oder sagen wir, ja, die Dynamik der Emotionen unterscheiden, was auf Gerichtsebene passiert und äh, was zwischen dir und der Kindsmutter passiert. Also ich weiß jetzt nicht, wollen wir mal zwischen dir und der Kindsmutter anfangen? Okay, also da gibt es ja sowas, das sind so zwei junge Menschen, die sich kennenlernen und die so sagen, oh, wir passen ja gut zusammen, also man verliebt sich so ein bisschen, dann hat man gemeinsame Pläne, dann entsteht ein Kind so als Ausdruck dieser gemeinsamen Pläne. Und im Laufe dieses Alltags wird die Liebe in irgendeiner Weise verändert. Also so in... Enttäuschung, in Verachtung, in, in Hass manchmal auch. Und dann streiten sich halt die beiden. Und äh, die beiden, die haben so unterschiedliche äh, Gefühle gegenüber den Kindern oder gegenüber dem Kind. Nicht? So manche brauchen das Kind mehr, manche brauchen das Kind weniger. Und ich denke, in deinem Fall braucht die Mutter das Kind mehr auch zur Stabilisierung, weil die Beziehung mit dir nicht mehr so klappt. Insofern ist es auch so ein Mittel, um dich vielleicht bei ihr zu behalten, dass du sagst, du verlässt das Kind nicht, äh, aus, bleibst wegen des Kindes bei ihr. Und da du, dass du aber gesagt hast, nee, diese Beziehung ist für mich zu toxisch, kommt die in eine, wie soll ich mal sagen, Angst oder Panik rein, aber auch Wut. Es ist so ein Gemenge. Und aufgrund dessen schreibt sie dann eine eidesstattliche Versicherung. Und die eidesstattliche Versicherung ist im Grunde genommen so emotional, dass die Leute von dieser Emotionalität angesteckt werden und sich nicht... Äh, distanzieren können davon, also nicht so vernünftig re, äh, reagieren und sagen, na jetzt schauen wir erst mal, was ist denn da passiert, rufen wir doch mal die beiden ein, wie das König Salomon gemacht hat. Nee, da wird eine Entscheidung getroffen, die emotional ist und äh, wo man so das Gefühl hat, man muss ein Kind von dem bösen Vater schützen. Und man denkt nicht daran, dass auch die Mutter böse sein kann, in der Art und Weise, wie sie schreibt. so, also das ist jetzt, sagen wir, die, die Emotionalität zwischen dir und der Kindsmutter. Und dann geht diese, diese Angst-Emotionalität, die in dem Schreiben drin ist, davon lässt sich dann die Richterin anstecken und trifft eine schnelle Entscheidung. Und eigentlich hätte sie auch diese Emotionalität überprüfen sollen und sagen, naja, das sind so vernünftige Leute, die... Äh, der Vater hat einen guten Beruf, also er ist ja, du bist ja Meister oder Techniker und Technikermeister. Also der hat auch eine Ausbildung in Erziehung und Führung gemacht. Die andere ist äh, also auch im guten Beruf Krankenschwester, also auch die geht so ganz gut mit Leuten um und das sind vernünftige Leute. Und was zwischen den beiden ist, sind neurotische Konflikte, aber es ist keine wirkliche Todesgefahr. Und dann sollte ich erstmal keine Entscheidung treffen und sagen, wir lassen das so, wie es ist und dann kommt man vorbei und dann sprechen wir darüber. Das vermisse ich. Das hat sie nicht gemacht. Ne? Sie ist letztendlich ja. hergegangen, hat sofort eine Entscheidung getroffen. Sie, die Richterin Kirsten Daug hat jetzt auch eigentlich lange genug Zeit gehabt, da noch mal ein Stück weit drüber zu gucken. Aber Sie kommt jetzt zum Ergebnis, eine Kindeswohlgefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Wir müssen im begleiteten Umgang ähm, weiter ähm, uns befinden. Ja, ja, aber jetzt ist die Frage, wer macht denn die Kindeswohlbefindung? Ist es eine, eine äh, was habe ich gesagt, Kindeswohlbefindung? Ne? Das ist auch nicht ja. das richtige Wort. Kindeswohlgefährdung. Äh, ist es eine Gefährdung durch den Vater oder ist es eine Gefährdung durch die Mutter? Sie kann auf jeden Fall beim Vater keine Kindeswohlgefährdung offensichtlich ausschließen. Ja, das sehe ich anders. Ich denke, die Kindeswohlgefährdung geht eher von der Mutter aus. Okay. Ähm, also, wenn man davon so reden kann, ne? weil... Ähm, wie kommst du auf das Thema? Wie, ähm, wie, du kennst den Marc, ähm, jetzt hast äh, hier ein Stück weit... Ähm, mit ihm gearbeitet. Du kannst ausschließen, bei Marc gibt es keine Kindeswohlgefährdung. Ich sehe die Kindeswohlgefährdung mehr bei der Mutter aufgrund der Daten, die mir Marc erzählt hat im Umgang, also wie die Kindsmutter, was sie für eine Kindheit hatte, hat er so ein bisschen erzählt. Das weiß man ja, wenn man länger Zeit zusammen ist, weil man sich mit der, über die Vergangenheit Austausch und wie sie mit ihrer anderen Tochter, also äh, der Elterntochter, da der gibt also Probleme hat. Und da die so zu einer Zeit erzogen hat, als äh, Mark noch nicht bei ihr lebte, also er keinen Einfluss hatte, hatte die Mutter den wesentlichen Einfluss auf die emotionale und charakterliche Bildung. Diesen Junges, dieses jungen Mädchen. Und äh, das ist auffällig. Und es ist zu vermuten, dass die gemeinsame Tochter von den beiden ähnlichen Kräften, emotionalen Kräften, ausgesetzt wird und ähnlich reagiert. Und deshalb scheint mir die Kindeswohlgefährdung mit größerer, also mit Sicherheit, mehr von der Mutter auszugehen und weniger vom Marc. Ich erlebe den Marc als Stabilisierer der Beziehung. Ne? Also so, Der ist vorbeugend da, damit es äh, so besser wird, als es bei der Kindsmutter äh, beim ersten Mal geschah. Als, sie noch, als der Vater ein anderer war, also bei ihrer ersten Tochter. Mhm. Was hast du für Assoziationen, Wolfgang, wenn es heißt, eine Kindeswohlgefährdung kann nicht ausgeschlossen werden? Ähm, vorher trifft man eine Entscheidung ähm, und ähm, wenn man dann aufgefordert wurde, diese Entscheidung zu korrigieren, ähm, versteckt man sich irgendwo, ist es Angst bei der Richterin, wenn sie sagt, eine Kindeswohlgefährdung äh, kann nicht ausgeschlossen werden ähm, oder ist es einfach nur, ähm, ja, ich sag mal Dickkopf, ähm, ihr werdet schon sehen, ähm, was ich entscheiden werde. Wie fühlt sich das für dich an? Also dynamisch ist es so, dass ich das Gefühl habe, die Richterin hat sich äh, beeindrucken lassen, aber sie kann jetzt nicht gleich nachgeben. Also einmal ging ja auch ihr Kollege hin und hat sie unterstützt. Und äh, was da so eine Rolle spielen wird, äh, ist sicher, dass Mark und Freifam hingeht und sagt, wir legen Beschwerde ein. Ich glaube, das sind, ist das Gericht so grundsätzlich nicht gewohnt, also zumindest Familiengericht nicht also in der Form, auch in der Aggressivität und in der Qualität, äh, wie das Freiver macht, dass die vor Wut reagiert und dann so einen Kompromiss macht. Und der Kompromiss ist halt, na gut, ich muss ein bisschen nachgeben und dann machen wir halt, weil das auch so formal juristisch so ist, begleiteten Umgang. Ich denke, das ist eine Kompromisslösung, wo sie so ein bisschen nachgibt, aber äh, sich nicht getraut zu sagen, okay, ich habe mich also ich habe mich so, wie heißt das, getäuscht, mhm. äh, gebe einfach nach und nehme das alles wieder zurück. Ich denke, das machen die nicht. Mhm. Ja, die, die Maßgabe ist ja eigentlich, und ich finde das, ich finde das eigentlich ähm, immer noch eine absolute Frechheit, wirklich eine absolute Frechheit, dass man nicht angewandt. Und ich finde naja, es ist, eine Frechheit, es ist eine Frechheit, ich will mal sagen, von, äh, von der Kindsmutter, ja, aber äh, ich denke, die ist auch ungeheuer sauer auf dich, äh, ob deiner konsequenten Absage äh, nochmal die Beziehung zu beginnen oder weiter bei ihr zu bleiben, also letztendlich hattet ihr ja den Traum, es mal familiär besser machen zu wollen. Und dieser Traum ist gestorben. Und äh, so wie ich das sehe, aufgrund dessen, was sie so sagt, ist, ist sie davon überzeugt, dass äh, du der Böse bist, der Schuldige. Was ich nicht so sehe. Also in Streitigkeiten, da trifft jeden so arbeitshypothetisch zunächst mal 50 Prozent. Und die Kindsmutter äh, also dieses Verhalten scheint mir sehr Ich-Syndrom zu sein. Ich-Syndrom bedeutet, es ist Teil äh, ihrer Persönlichkeit und man kommt da therapeutisch auch nicht ran, äh, weil die nicht darunter leidet, wie sie ist. Und wenn man nicht darunter leidet, dann hat man wenig Möglichkeiten einzugreifen und was zu ändern. Ne? Die hat keinen Leidensdruck der Leidensdruck kommt vielleicht jetzt durch die Maßnahmen, aber am Anfang hat sie keinen Leidensdruck zu sagen, ich bin die Gute, ich habe alles immer richtig gemacht, ich habe mich befreit, ich bin gesund geworden und der Mann ist immer der Böse, also in dem Fall du. Ja, und dann das, das Ding ist halt, dass du einfach von von Anfang, also von der Mitte aus, wird es jetzt beleuchtet hier. Das heißt, ähm, auch dieser, dieser, dieser begleitete Umgang, da wird ähm, werden auch Sachen eingegangen, die hättest ohne den Beschluss des Umgangsausschusses in dem muss ich auch sagen, ich habe ja Umgang gehabt, es war ja Umgang da. Ich habe die Kinder bei mir gehabt und hatte mit denen ein Wochenende mit Oma geplant, mit allem drum und dran. Und auf einmal bo, bo, bo. Und als ob das alles gewusst war schon, also als ob das alles schon geplant war im Vorwege. Zum Jugendamt vorher gehen. Das Jugendamt wurde nicht befragt. Also das heißt, es war, war ja Kontakt zum Jugendamt da. Der hat gesagt, Geht zum Pastor Lozzi, da besprecht ihr, wie die weiteren Umgänge ist. Wenn, wenn die Tochter im Moment mehr bei Mama sein will, dann soll sie zu Mama. Dann soll sie da mal ein paar Tage bleiben mehr. Und dann geht sie wieder zu Papa. Je nachdem, dann kann sie es frei entscheiden. Das hat er alles gesagt. Das ist, war der Jugendamtsmitarbeiter, hat das total super erklärt und hat gesagt, das ist doch gar kein Thema. Und dann Ruhe rein. Ist doch gut, machen wir so. Und dann habe ich dann gesagt: Oh, ist klar, ich halte mich jetzt erstmal zurück. Habe dann gesagt: Gut, dann bleibt es jetzt mal eine Woche. Und dann auf einmal dieses ganze Ding von, von Latz geknallt. Es ist wirklich so, ich, ich habe ja von nichts gewusst. Und dann standen sieben Briefe da. Ich war völlig in Panik. Mit allem Drum und Dran. Ich habe das gelesen und habe gedacht, ich kriege nie wieder irgendwie einen Umgang. So was, was, was da alles für Diagnosen drin standen. und was, Das kann alles nicht wahr sein. Ich weiß gar nicht, wo sie das hernehmen. Dann dann im, im Nachgang ähm, hat die Verfahrensbeiständin Frau Hillmann dann noch nachgetreten ähm, mit ihrem, mit ihrer Falschbehauptung, die nicht mal in dem jetzigen Beschluss mit eingebunden worden ist, wo nicht mal gesagt worden ist, sie hat die Unwahrheit gesagt. Sie hat reingeschrieben, der Jugendamtsmitarbeiter hat gesagt, ich sei labil. Und ich hätte das ihm gesagt, was die Unwahrheit ist. Und was er sogar bestätigt hat, das interessiert keinen. Und es ist einfach die Unwahrheit. Und Frau Hillmann, Sie haben einfach die Unwahrheit gesagt. Ganz klar. Und ich werde das auch strafrechtlich verfolgen, weil das ist die Unwahrheit. Und daraufhin hat Herr Arndt, der Richter Arndt, einfach ein gewaltsamen oder ein, ein Aufenthaltsbestimmungsrecht genommen, oder das Aufenthaltsbestimmungsrecht genommen, und die gewaltsame Herausgabe gegenüber Dritten auch über meine Tochter. Das heißt, meine Tochter, wenn sie sich gewehrt hätte, dann wäre sie gewaltsam mitgenommen worden. Ich, ich verstehe nicht, wo diese Gewalt herkommt und wo das alles, dass das alles so, so, so kommt. Also das, wie, kann man sowas, wie kann man so unmenschlich sein, auch gegenüber Kindern? So, so, das ist bösartig, ist das. Und so kann man doch mit Menschen nicht umgehen. Also ich weiß jetzt nicht, ob du meinen Humor verstehst, aber am Anfang, als wir dieses Video begannen, kannst du dich erinnern, dass ich dann von Tod redete, obwohl ich das nicht meinte? Und äh, so, Gewalt spielt im Grunde genommen in den Beziehungen immer eine Rolle, aber sie wird meist nicht so angesprochen. Und ich glaube, also ich will jetzt deine, also die Kindsmutter nicht entschuldigen. Ich denke, so Erwachsene sind für ihre Gefühle verantwortlich und sollten damit umgehen, so wie du damit umgehst. Äh, ich glaube, die hat auch eine Panik, äh, von dir verlassen zu werden und von der Tochter verlassen zu werden und gleichzeitig auch eine Mordswut auf dich. Und diese Gefühle, die werden übertragen. Nicht? Also die traut sich ja auch mit dir nicht öffentlich äh, äh, zu diskutieren, also nicht öffentlich im Sinne jetzt äh, mit dir zu diskutieren in einer Zweierbeziehung. Äh, die braucht offensichtlich eine Hilfe und geht zum Rechtsanwalt. Wahrscheinlich, weil du in irgendeiner Form, sagen wir intellektuell oder auch so als Persönlichkeit zu stark bist. Und der Rechtsanwalt, der geht dann hin und sagt, naja, Sie arme Frau, ich helfe Ihnen schon. Und dann beginnt im Grunde genommen Strategie. Und die Strategie ist eine Strategie der Trennung. Was muss ich machen, um mich juristisch durchzusetzen? Und das ist nicht einer, der hingeht und sagt, wissen Sie was, wir reden Sie erstmal mit Ihrem Mann und versöhnen Sie sich wieder und schauen Sie, ob Sie das in irgendeiner Weise in ein Gleichgewicht bringen, wo Sie beide reden können. Also das sind beide keine Psychotherapeuten. Ja, ich habe im Moment eine Türkin hier, da mache ich das. Die hat eine Stinkhut auf ihren Mann, auf den Kindsvater. Der hat zwei Kinder. Und da kriege ich es hin, dass die Frau äh, den Kindsvater, obwohl er jetzt eine Freundin hat, einlädt und mit ihm redet. Und sie merkt allmählich, wie gut es ist und welche Vorteile sie auch davon hat. Aber äh, es ist vermutlich nicht Aufgabe von, Richt, Richtern sowas, von Richtern, das zu tun. Und das ist auch nicht die Aufgabe von Rechtsanwälten, das zu machen, sondern die wollen ja, Geld verdienen. Also, Ja, die Verfahrensbeistände. Verfahrensbeistände. Bitte? Aber Verfahrensbeistände sind fürs Kind da und haben nicht die Aufgabe, Partei für einen Elternteil zu ergreifen. Und das ist hier ja passiert und es wurde dann darauf hingewiesen, dass ähm, quasi nochmal auf das Schreiben von der Frau Hillmann, also der Verfahrensbeiständin, dann ähm, gesagt worden ist, ja, also da muss nochmal hingeguckt werden und jetzt muss so ein Beschluss erlassen werden. Nur, ähm, man hätte sich auch einfach an einen Tisch setzen können und ich bin immer noch bereit, mich hier hinzusetzen und zu sagen, ey, wir können uns einigen, aber die Maßgabe ist, dass beide das Kind zur Hälfte betreuen. Und ich weiß auch nicht, woran das Problem ist, wir, wir, oder das Problem nicht. Wir wohnen beide anderthalb Kilometer auseinander. Wir können sie zur, zur Kita fahren, wir können alles Mögliche möglich machen, damit es ihr gut geht. Und dann kann sie immer noch entscheiden und frei irgendwie von dem einen oder dem anderen wegfahren. Sie kann sogar sich aufs Fahrrad schwingen, wenn sie älter ist, und einfach hin und her fahren. Und den Nachmittag dann einfach bei Mama verbringen oder bei Papa verbringen, so wie sie, das, so frei, wie sie einfach ist. Aber so etwas zu machen, dann in dem Moment, ähm, ist mir eigentlich, ist mir schleierhaft. Jetzt ist sie abgeschottet, hat mich als Vater schon mal erstmal verloren, dann Oma, Opa, Tante, Onkel, Cousin, Cousin. Weg. Kein Kontakt mehr. Auf einmal. Bruch. Nichts da. Und da wird aber auch gar nicht drauf geguckt. Das ist interessiert keinen. Und der muss ich dazu sagen, sie hat ja niemanden. Sie hat nicht mal mehr Eltern, die Mutter. Sie hat keine Eltern mehr, die sind beide tot. Dann hat sie eine Schwester, die wohnt irgendwo in Süddeutschland. So, und dann hat sie noch eine Schwester, die wohnt hier um die Ecke. Aber die, die hat auch, also ist, im Endeffekt ist hier... Und dann, dann wird sich auf irgendwelche anderen Leute gestürzt, die werden dann heiß gemacht, dass man dann ausgefragt wird von den Leuten und man muss man muss man muss sich noch anhören, dass man in einer Sekte ist. Solche Sachen werden über einen erzählt. Das ist einfach, das ist über dritte Personen dann. Und dann denke ich mir so, das kann doch alles nicht sein. Ich kann, also, ähm, ist es ist eine bosenlose Frechheit. Und derjenige, der dann auf meine Tochter aufpasst in den, in den Momenten, der hat mich im Januar angerufen, er hat eine Impulsstörung. Der passt aber jetzt auf meine Tochter auf. Komisch, mir wird eine Impulsstörung nachgesagt und der, kann, der darf jetzt auch meine Tochter aufpassen. Also ich weiß es nicht, ob ich das alles für richtig erachte. Mhm. Ja, es ist äh, an vielen Stellen sind natürlich jetzt äh, Dynamiken am Start, die sicherlich nicht gut sind, auf der einen Seite. Ich gehe davon aus, dass die Mutter deiner Tochter auch momentan hier ein Stück weit sehr getroffen wurde, dadurch, dass hier auch das Umfeld Kenntnis hat über die Berichterstattung von Freifam. Und das auf der Grundlage sicherlich auch. Ich sag mal, eine gewisse große Aufmerksamkeit vorhanden ist. Jetzt lasst uns noch mal einen ganz kurzen Blick in die Zukunft werfen. In der kommenden Woche geht es jetzt noch mal an das Amtsgericht in Elmshorn, wo letztendlich dann auch über den Umgang mit deinem siebenjährigen Sohn dann wieder diskutiert wird. Ähm, der nächste Termin, der mit ähm, der Richterin Daug avisiert ist, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, äh, soll der 10. Mai sein. Dein Rechtsanwalt äh, bemüht sich seit Tagen sehr intensiv, diesen Termin nach vorne zu setzen. Ähm, die Vertretung vom Jugendamt äh, wäre an dem 10. Termin letztendlich auch nicht äh, dabei. Ja, sind, ähm, ja, ähm, wir sind jetzt vor den Wochen der Entscheidung. Ähm, Wolfgang, ähm, was würdest du denn an die Richterinnen, es äh, sind zweimal Richterinnen in Elmshorn und in Hamburg-Altona, ähm, für eine Empfehlung abgeben? Ich denke, sie sollten sich die... Äh, Beziehung zunächst mal anschauen, also jetzt in Emshorn, äh, also die Dynamik der Beziehung und zu sehen, dass die Frauen im Grunde genommen äh, gekränkt sind, wie äh, die, äh, die Kindsmutter deines Sohnes ja auch geschrieben hat, war sie mit der Entscheidung, die die Richter getroffen haben, das Wechselmodell grundsätzlich nicht einverstanden und sie versucht natürlich, das Aufenthaltsbestimmungsrecht wieder zu wiederzubekommen. Ich denke, so nach meiner Erfahrung brauchen die Mütter die Kinder mehr. Also jetzt im Falle deiner Tochter, dass die ihr so Stabilität geben. Aber ich denke... Aber das war nicht die Frage. Es geht ja um die Richterin, ne? so wenn die sage. Mhm. Also die eine, die sollen sich im Grunde genommen mal anschauen, wie die Mütter erziehen, was die für Kinder haben, wie die, wie die erzogen haben in der Vergangenheit und sich überlegen, ob die Entscheidung, die sie treffen, wirklich so vernünftig ist, wie sie glauben. Und auch mal anerkennen, dass auch die Frauen die Bösen sind. In Anführungszeichen bitte böse. Marc, was hast du für Hoffnungen zu diesen Terminen? Ja, ähm, ich hoffe, dass ähm, dass die äh, ja einfach nach dem vernünftigen Menschenverstand entscheiden und einfach ähm, sagen, dass die Kinder beiden Elternteil oder dass die Kinder zu beiden Elternteilen gehören und beide im Alltag im, im Wochengeschehen mitkriegen können und dass sie einfach auch ähm, ja von beiden was mitnehmen können und dass nicht an einem Residenzmodell oder an irgendwelchen Dingen ge gekoppelt ist was völlig unflexibel ist ja und das äh, also ich hoffe dass einfach dass sie vernünftig entscheiden und nicht den Schwarz oder Weiß, sondern es gibt hier nicht Schwarz oder Weiß oder Böse. Ich, hab, ich möchte einfach eine Klärung und ich möchte mich mit denen an einen Tisch setzen, ich möchte mich mit den beiden Müttern an einen Tisch setzen können und dass nicht das Haar in der Suppe gesucht wird, sondern Lösungen gefunden werden und lösungsorientiert für die Kinder, dass sie gestärkt, in die Zukunft und auch nachher starke Erwachsene werden. Das ist mein Ziel. Das ist das, was ich für meine Kinder möchte. Das wünsche ich mir von meinen Kindern. Das heißt, sie, ja. das heißt du hältst momentan ähm, eigentlich weiterhin am Wechselmodell für beide deiner Kinder fest? Ja, auf jeden Fall. Und sie haben das Recht auf bedingungslose Liebe von beiden Elternteilen. Das ist das, wofür ich stehe und das ist aus, was ich für meine Kinder mir Wünsche und dass sie nicht irgendwie ähm, ja, kaputtgespielt werden, nur um Macht und um irgendwelche Gelder zu erhalten. Darum geht es. Wolfgang, du hast da teilweise eine andere Sicht, habe ich den Eindruck. Ich finde, äh, deine also ich unterstütze deine Wünsche, Marc, aber ich sehe die Realität in, in den... Gerichten anders. Also ich äh, würde es dir wirklich von Herzen wünschen, aber ich habe so eine Tendenz äh, zu glauben, dass das nicht so in diese Richtung gehen wird. Aber an sich bist du ja der Ansicht, dass eigentlich ähm, die Kinder mehr Zeit denn äh, bisher eigentlich noch beim Markt verbringen sollten, wenn ich äh, deine Stellungnahmen sehe. Richtig, ich bin der Meinung, dass die Kinder mehr Zeit dem Vater, äh, also dass der Vater mehr Zeit für die äh, Kinder, nein, die Formulierung ist falsch. Die Kinder sollten mehr beim Vater sein, weil der Vater der stabilere ist und der, ich will mal sagen, äh, so psychisch am wenigsten gestörte. Und deshalb denke ich, die Kinder brauchen mehr Vater und weniger Mutter. Und äh, wenn es nach mir geht, also wenn ich Richter wäre, dann würde ich dir das Aufenthaltsrecht der Kinder geben mit der Entscheidung, dass du äh, dass du sagen kannst, wann die Kinder zur Mutter äh, dürfen und sollen und wann nicht. Okay. Also das wäre so meine Entscheidung also das heißt also du hast hier an der Stelle sehr großes Vertrauen letztlich auch in den Markt und in ähm, seine ähm, Art verantwortungsvoll ähm, mit solchen Themen umzugehen genau also ich habe dich ja erlebt ich habe gesehen wie du mit den Kindern umgehst ich fand es großartig das Wort perfekt ist mir jetzt ein bisschen zu viel aber äh, ich denke das wäre so, vernünftig. Und wenn das nicht geht, ist so paritätisch halb halb bestimmt auch gut. Es ist auch, wie soll ich mal sagen, äh, vielleicht besser für die Frauen, weil die dann auf einer Ebene sind. Und bei mir, also habe ich dazu, äh, habe ich die Tendenz, dass ich ein, dich ein bisschen so erhöhe, äh, während du gehst und sagst, nein, wir wollen auf Augenhöhe bleiben. Das bewundere ich finde ich gut. Das eine ist, wie du siehst, meine emotionale Entscheidung. Ich denke, Kinder brauchen vom Trend her grundsätzlich mehr Vater. Das ist mir zu wenig. Also auch wenn du mal so siehst, so im Allgemeinen, wenn die Väter so ähm, äh, frei nehmen, also vaterfrei, Vaterschaftsurlaub, dann ist es im Vergleich zu den Müttern, ich habe da vor kurzem so, ein, so eine Statistik gesehen, immer noch viel weniger, als die Mütter haben. Mhm. In unserer Gesellschaft, da brauchen wir, also ich denke, so einen besseren Umgang der Kinder mit so männlichen Gefühlen. Ne? Also die werden häufig so unterdrückt und so nach meiner Erfahrung, langjähriger Erfahrung, können Frauen mit den Gefühlen, also mit den mehr kraftvollen Männlichen, nicht so umgehen und schicken die Kinder häufig ins Zimmer, wenn die sauer sind. Und ein Vater kann dann eher mal sagen, hey, komm her und äh, lass uns mal darüber äh, reden und wir kämpfen das aus. Das ist so etwas, was Frauen so weniger machen. Das würde ich auch das ist eine andere Sache. Jetzt wird ja auch beklagt, dass es in den Kindergärten viel zu wenig Kindergärtner gibt, sondern hm. Kinderfrauen. Aber das ist eine andere Ebene. Das ist ein anderes Thema. Ich denke, da sollten wir uns auch demnächst noch mal auch in größerer Runde hier noch mal äh, vor der Kamera treffen und auch diese Sachen in Erwägung ziehen. Ähm, für heute möchte ich mich bei euch bedanken für diese offene und ähm, durchaus, äh, ja, ihr seid mal zielgerichtete Diskussion. Dir, lieber Marc, wünsche ich viel Erfolg bei den anstehenden Gerichtsverhandlungen. Und dir, Wolfgang, wünsche ich weiterhin oder noch einen schönen Urlaub in den nächsten Tagen. Dankeschön. Mhm. Wir wünschen dankeschön dir auch. Gute Erholung. Ja. Dankeschön, Klaus. Dankeschön, Wolfgang. Ja, und dann bis bald, ne? Jo. Bis, bald. bis dann.